Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ich re re reactioniere hier jetzt auf ein vernünftiges Video. Ich glaube Folge Folge 100 schon 200.000 Abonnenten, Brudi. Da, guck mal da. Neun waren wir. 10? 10 habe ich noch nicht gesehen. Schauen wir uns Zehn an. Eine Folge. Die sind doch immer so krass, ne? das geht los. Und ich denke schon immer so, wow. oh. Wo ist hier meine Leertaste? Ja, gut, komm, das passiert. Das ist nichts Wildes, oder? Also, das ist ja wohl, das ist ja wohl schon mal fast jedem passiert. Oh, Mojela. Da da rechts seht ihr das? Da denke auch ich schon als Fahrlehrer in der Prüfung immer, ai, ai, ai, ai, ai. wenn ihr dann aufpasst, alles gut. Ey, solltet ihr nicht aufpassen, dann äh, ist, äh, also, <lacht> <lacht> Ende. Hauptsache, schön, der Schiss auch wahrscheinlich. Also, so könnte ich nicht Auto fahren. Da kannst du die anderen Verkehrsteilnehmer, die kannst du gar nicht richtig sehen. Da ist ja ein Komet gelandet hier. Ja, und guck mal. Mit den Fehlern anderer rechnen. Der hält doch jetzt bestimmt drauf und macht wieder richtig Druck, oder? Guck mal. Ja genau. Und vorbei. Das Leben ist schrecklich. Die Vögel. Da landen die Vögel. Ist Paarungszeit. Was können doch mal auf der Straße landen oder nicht? <lacht> <lacht> Das wird knapp. Das wird knapp. <lacht> Scheiße. Ja. Was ist das denn? Hähnchenfolge oder was? Da sind Enten. Ja. Nice. Ja. ja, nicht gut. Nicht gut. Wo will er hin? Wo will er hin? Das ist übrigens ein halber Tachoabstand, Also Tacho ausgebaut, Hälfte. Er macht richtig Druck, oder? Jetzt mal ehrlich. Also in dem roten Auto, ne? Wenn ich in dem weißen BMW wäre, ich würde tatsächlich eventuell als Fahrer darüber nachdenken, ganz kurz die Bremse anzukippen. Ist natürlich pädagogisch völlig 6 Minus. darf es nicht machen. Ich will aber nicht sagen, dass dieser Impuls nicht kurz hochkommen würde. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Einfach Spotify kurz durchswipen, nach einem guten Song und dann einfach weiter chillen. Es geht mir gut. So. Grün, Er ist mutig jetzt. Er ist mutig einfach. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, ob der die Kops, die Feuerwehr, gerufen hat. Das passiert im Sommer öfter, ne? Diese Feld, Bald, Bald, Feld, Feldbrände, wenn, glaube ich, da einer mal eine Kippe hinschnickst oder so. Oder ob die einfach beide gestorben sind. Wir gucken mal, wenn da Leute stehen, dann können wir weiterfahren. Aber wenn da keine Leute stehen, dann äh, würde ich mal in die Feuerwehr rufen. Ja, ah, da steht auch, Autos sind schon angehalten. Ich glaube, wir können durchziehen. Digga, what the fuck? <lacht> <lacht> <lacht> Digga, what the fuck? Da sind doch sind genug Leute, ja, ja. Alles klar, Digga. Grüße zurück. Autobahn, Autobahn, was ist da los? Oh, da ist einer, oh. Da fährt einer quer von rechts nach links. Ach so, ja, da jetzt ist auch der Grund zu erkennen, warum er... Von rechts nach links gefahren ist. Er hat auf jeden Fall gepennt. Ah, Shetau. Aber, das sieht nach einer... Ich wollte erst sagen, das sieht nach einer Rettungsgasse aus, was sie da machen, aber... Irgendwie... Fährt der Typ jetzt irgendwie durch die Mitte durch? Was ist mit ihm los? Erste Hilfe, oder was? Spooky, ist alles aus dem Auto gescheppert, oder was? Er ist so quer, siehst du mehr. Ja, er ist auf jeden Fall richtig quer gefahren hier. Oder? Das sind ja Bundeswehrsoldaten, oder? Gehen die spazieren? Muss du auch mal spazieren gehen? Ja, da gehen scheinbar ein paar Soldaten spazieren. So. Oh. Okay, calm. Und da sieht man auch, wie gut die Lkw-Fahrer Abstände einhalten. Lkw-Fahrer verlieren übrigens deswegen immer ihren Führerschein, weil die nicht zu so schnell fahren, sondern wegen den Abständen. Was ist das? Entenfamilie? Krasser Scheiß! Wo kommt eigentlich diese coole Musik her? ist das, ne? Stimmt ja, dem Video hier. Hey! Hey! Hey! Der pennt doch! Der ist eingepennt. Das will ich nicht sehen. Boah. Boah, hättet ihr die Eier gehabt, in den Graben zu fahren? Ich weiß es nicht. Also, ich meine, mit dem SUV geht geht's ja noch. Aber das ist ja schon, äh, Ich glaube, der hat der ist einfach... Der, der hat gepennt. Hätt ich jetzt, guck mal. Der pennt. Boah, was muss nicht sein, ey. Boah, der pennt immer noch weiter. Naja, was willst du sonst machen? Ist ja richtig. Also, nein, ich habe nur überlegt, ob ich vielleicht auf der Straße geblieben wäre. Also, ich wäre praktisch in den. Aber in den Gegenverkehr kannst du auch nicht ausweichen. Aber in Graben ist auch so. Und im Worst Case fährt der Typ einfach auch noch weiter und du siehst ihn nie wieder. Also, komm mal, da ist er wieder wach. Er hält nicht an, siehst du? Wie crazy, ey. Richtig gut, schön mit dem Roller bei der Autobahn. Leben am Limit. Oh. Oh. Ein Schlagloch hat. <lacht> das ist geil, so ein Pickel auf der Autobahn ausgestiegen. Und dann ist der Stau zu Ende, jetzt müssen alle schnell weiter. Run, Forrest, run! Ach, da kommt der Nächste! Scheiße! Hab ich heute übrigens noch gelesen, hat jemand in den Stream geschrieben, 70 Euro halten und parken auf der Autobahn. Ja. Jetzt aber! Alter, jeder Bus fährt gegen dieses Schild. Sie ist ja gar nichts. Was soll das für eine Cam sein? Sieht gleich aus wie in Ufos landen. Wie diese Beweisvideos. Area 41 oder was? Er fährt 75. Okay. Verstehe ich nicht. Hi, like. Jetzt kommt doch bestimmt einer angeschossen, oder? Ja, gut. Das ist immer geil, wenn die Fahrschüler fragen, warum soll ich denn in den Spiegel gucken? Wer soll denn da kommen? Ja, der Stefan, der zeigt dir, wer da kommt. Er ist Maschine, der Moratan zieht durch. Oh, so. uh. oh. Oh Mann, ey. Deswegen nicht aufs Handy gucken. Ja, genau. Jetzt erstmal wieder beruhigen. Schön Orangensaft trinken. Der Pomat am Start, ja. Wahrscheinlich so. Wenig geschlafen, würde ich sagen. Total, ey. Bisschen, da da frage ich mich sowieso mal, wie diese Strohtransporter, dass da noch nicht mal einer eine, eine Kippe drauf geschnickt hat, auch so ein armes Ding verstehe ich nicht. Also nicht, weil ich das machen würde. Ich rauche eh nicht, aber das ist doch irgendwie so Potenzial, wisst ihr? Okay, nicht machen. Ordentlich. <lacht> Kurwa, war, diese Brücke zu tief. so schnell drin stroh nicht. Gott sei Dank. Echt, ich habe immer gedacht, wenn da in eine Kippe drauf schnicks, macht der ganze LKW so und fährt wie die Fackel von Rohan durchs Ruhrgebiet. Immer wieder geil. Er ist ganz schön schnell. Ja genau. Yes, yes. Drei, zwei, eins. Der Ritter braucht Luft, ist ja klar. Was ist los? Aber, aber er wohnt doch da. Zeit für einen Headblocker. Ach, Shani, ich gucke die Werbung so gerne. Das ist ziemlich eng. Das hat er jetzt auch gemerkt. LKW-Fahrer winkt Kamera-Auto durch. 1,5 Liter reichen auch. Jesus. 1, 2, 3, Gold. BBB, 1, 2, 3, Gold. Das ist auch immer übel, so knappen Abstand reinzuhauen, ey. Ich fahre übrigens voll gerne Autobahn. Ich liebe Autobahn. Mann, ja, Elbaum-Abstand ist richtig, ey, die hatten gar keinen. Einmal bin ich mit Vito 325 gefahren. Einmal. Ja, nachts zum Beispiel ist richtig geil, ne? Nachts kannst du schön über die Autobahn ballern, alles ist cool. Weil so mittags da ist zu gefährlich, ey. Viel. Also es gibt zu viele Idioten einfach. Junge! Junge, Junge. Baden-Endorf hat sich einer zerlegt. Wo wir nach Berlin gefahren sind, zu krass. Ja, also. Es ist immer mal wieder mit einem Vito. Nein, nicht mit einem Vito. Mein Freund heißt Vito. Stell dir mal vor, mit einem Vito. Äh, nein, mein Freund heißt Vito, und der hat so eine Tuning-Werkstatt hier. So, äh, Lima, äh, Lima, Lima die Werkstatt. Und äh, ja, der macht so Stage 1, Stage 2, 3, 4, schieß mich tot. Die haben halt immer nur so krasse Autos und irgendwann hat er einen M5 gehabt, der Temperaturprobleme ab 270 hatte. Das muss er ja erstmal haben. Temperaturprobleme ab 270. Ja, und haben die lange gesucht, bis sie den Fehler gefunden haben und dann hat er gesagt, Rob, ich muss eine Probefahrt machen, ich muss eine längere Zeit lang über 270 fahren, willst du mitkommen? Ja, habe ich mir gedacht, na gut, komm dann bei ihm, fahre ich mal mit, also 300, alles ab 300 ist nicht so mein Ding. Auf einer Rennstrecke, cool, aber nicht auf der Autobahn. Stopp. Genau deswegen. Das ja. ist der Ton ein geiler Name. Er fährt halt 83. Kannst du ihn doch überholen. Ja. Ah, jetzt überholt er ihn. Guck mal, dann gibt er Gas. Ja. Ups, oh je. Was? Achso. Erstmal ein geiles Video. Habe ich doch abonniert. Das soll ich hier noch abonnieren? Habe ich doch abonniert. Abonnieren dreimal. Oh, <laughs>